das sind wir halt die für Hintergrundgeräusche? Das hat sich am ja mit dem Rasen Der her. dann noch bei der dort bohren. Ich bohre den auch gleich eine. Jo hey. Leute, was geht ab? Und willkommen zurück zu Turo 2 mit Alex. Servus. Hallo. Wir sind immer noch auf der Suche nach uns. Ja. <lacht> <lacht> 2, 1, Go Alex also vor ich renne immer noch mit Steinschwert rum Hauptsache ja, Dias auf dem blüten Steinschwert rum Hey geil! Das ist super ausgewachsen, Steve Das ist doch top Das ist super, ja Ich nehme mir mal alles mit, gell Suchst du mich direkt? Ja Oder hast du da, hast du da keine Lust drauf? Doch Warum oh, ist man da, du da du eigentlich hast. so froh? Ich hab eine Höhle gefunden, das geht und das die Dias Bitte Steve, willst du die Qualität sagen? Nein, Nö. Ja. Äh, 400 und minus 243. Ja muss noch ein Bild gerade aus, du, Ich? Ich. Kann sein. Hey, kann ja gleich auf Sch Sch Höhe 11 oder gehen, dann können wir da gleich Strip meinen. Ja, kannst du tun, dann kannst du dich auf Höhe 11 einfach gerade ausbauen. Ich wollte jetzt aber eigentlich nicht meine Tierpickel kaputt machen. Oh. Oh, nicht von mir gekommen. Ja, so, ich so, bin super, jetzt immer Alter. auf Höhe 11. Mhm. <lacht> Hi, schreibt er. Hi. Der ist auf jeden Fall nicht bei mir. Doch, da drüben. Alex, sneakst du? Ja. Ins End sneak mal bitte. Gut, ich seh dich. Ich bin über dir ein Stück. Ich bin auf Höhe 19. Okay. Siehst du mich? Müsstest du gucken? Guck mal rum, du müsstest mich sehen. Nö. Nee. Wie nö. Oh. Weißkelette. Ich seh nie, wenn. Oh. Oh. Ich bin in deinem Strip-Mining-Dunnel geflandert. Was ist bei dir? So, frage ich frage mich zwar immer noch, was du da willst, aber okay. Keine Ahnung, was ich da will. Wir könnten ja zurückgehen, da sind noch 8 Gold im Ofen, aber auf die 8 Gold scheiße ich. Ich habe ein Gold Opfer. Was ja, bei dir? ein Opfer Money. ich. immer noch Dias. Die Strip-Mining-Strip-Miner, Steve. Ja, du kannst mal zu mir kommen, damit wir endlich mal verzaubern können, die Folge. so, okay. Wo bist denn du? Da, wo du nicht bist wahrscheinlich. Steve, sag mal, du siehst mir. Habe ich doch gesagt, Alex. Bei 400 und minus 231. In der Richtung. Da ist eine Höhle. Und ich sehe dich da vorne. Mhm. Siehst du mich? Ne. Wüsstest du eigentlich, doch. Mhm. Siehst du mich echt nicht? No. Wie blind bist du eigentlich manchmal? Was denn, oder? Sie wo bist du? Du sie müsstest mich doch sehen, locker! Ich sehe dich sogar! Es sind doch rote Umrandungen um den Namen. Rein in die richtige Richtung? Weiß ich nicht, ich strip meine gerade, ich habe jetzt auch keine 15 Minuten Lust die, äh, zu gucken, wo du hinläufst. Nein, jetzt sehe ich dich nicht mehr, jetzt bist du zu weit weg. Hä? Ich die... mal wieder zurück. Was? Alter, ja, das sind dir halt die Hintergrundgeräusche. Das hat sich auch mit dem Rasenmäher. Der Nachbar, der dort bohren. Ich bohre den auch gleich eine. Gibt's nicht. doch nicht. Das wird doch nicht die erste Folge sein, wo ich keine Dias finde. Yo, Steve, boah, ey, was machen wir denn jetzt? Du suchst mich. Hä? Du suchst mich, ganz einfach. Okay, aber du das im Streetmine-Format. Ja. Ja, ich bin jetzt schon bei... 309 und hinzu Ich baue mich gleich zu dir also wow. Ähm so viel Blades in da Oh, ja ich habe gerade Lapis? Iron habe ich denn dabei 19, ich könnte mir vor Öfen craften Crafting habe ich natürlich keinen dabei, wieso auch? Boah, ich Scherz ist Fenster zu machen. hier ein Herrn Stevie und nicht ein Bohrer. Boah, das ähm. ist aber ja, für geil. <lacht> Lol. Ich hab keine Kohle dabei, okay. Mal nicht schlecht. Ich seh dich nicht mehr, Alex. Doch jetzt, Alter. ich sneak immer. Du sneakst? Ich sneak immer. Okay, end mal. Ja, ich seh dich da drüben. Siehst du mich nicht? Ne. Manchmal echt blind. Ähm, wo ist mein ganzes Iron und unten? ist nicht. Ich musste jetzt mal Items wegschmeißen, das nichts. nix. Und Knochen brauchen wir das Nage. Ja, eigentlich nicht. ja Wenn, ich schmeiß, nichts, wenn du... nichts dazwischen kommt natürlich. Also willst Bäume anpflanzen. Ich baue mich mal in Richtung zu dir, okay? Ja, mach das bitte 10 okay. Minuten noch, Woohoo. Aber bitte nicht mehr sneaken, Alex, sonst sehe ich dich nicht mehr Jo ja. Oh, jetzt hier Skelett rechts Liegst du? Nee, nur ganz kurz Seh dich Alex. Ja. Ich muss, nur, ich muss mir nur merken, wo ich lang muss. Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Hab dich schon gefunden. Hier. Ah, ich sehe dich. Ja, folge mir bitte. Unauffällig. Komm mit. Ja. Bei meistens sind immer aus. Also. Ja, ja. Meistens. Ich folge dir. Ich folge dir. Gut, komm mit. Äh, falsch. Hier lang. Ja, ja, hier, hier. So. Oh! Lord. Alex? Ja, ich hab grad einen Bogen hinmachen machen müssen. Hey, da war ja vor 10 Sekunden. Ja, ich überlege nur gerade, wo ich meine Öffnung gestellt habe. War da mal vielleicht da hinten? Hier unten, hier unten, hier unten. Echt? Nö. Da, ich hab sie. Hast du? Gut. Ja, nice. ja ich habe einen Shader ich sieht's Licht, also. Achso, okay. Gibst du mir mal Zuckerrohr? Ja, Ja, den Shader habe ich gar nicht drin, ich war eigentlich normales Vanillelicht. licht Danke. Brauchst du Zuckerrohr an? Ja, da, oder? Ja, kannst du machen, wie du lustig bist. Ja, da. Ja, mach doch. Ja, du hast. Du hast alle drei. Ja, du nicht hast mehr. Mehr hast du nicht? Nee. Egal trotzdem Zaubertisch. ich meine, dir ficke äh, gerne auf Haltbarkeit verzaubern. Laura, hast du gewusst, wenn man vom Weizenblock aufgehuckt, ein Leichter da? Echt? Ja. Ich bin ganz gefixt Alex, ich hab was für dich. Ja. Ja. Verbunden. Ja. Geil. Ah, Ding muss mir zukaufen. Ja, eine Dia-Hose. Ich protecte mal meine Iron-Sachen, gell? Ja. Aber lau, das mach ich. Ich hab noch eine Brust für dich, eine Iron-Brust. Ich hab auch ne. <lacht> ich hab kein Lapis. Oh, hier. Hab's hingeschmissen. Okay. Bot 1. Blast Protection. Noch on Unbreaking, na ah, nur scheiße. Ich habe Unbreaking auf meine Diapg gemacht, dass die nicht so schnell kaputt gehen. Sharpness 1. Protection nice. Sharpness so. 1. Auf hm. was, auf deine Brust? Ein Schwert. <lacht> ich hätte auch Effizienz drauf verzaubern können, aber was okay. Alter, tief, warum habe ich so viele Items? Warum, warum du noch keine Dias hast, Alex? Ja, manche Light und zwar Manche nicht hier. Ja. Manche nicht, ne? Überall ist Redstone und irgendwo sind Dias. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Steve, sollen wir einen Gap machen? Ja, ja, einen kannst du machen. Wir haben ja nur einen. Ja. Cabrera da ist die erste Folge ohne Dias Stevie machen wir die Iron Boots, gell? Ja, habe ich auch schon Cool, ich bin full bot ernst. Hey, das gefällt noch. In mit, geh. ein Ding mit, gell? Was? Denn ein Table Ja, bitte wie viel Zuckerrohr hattest du eigentlich? Hattest du nur eins? Ja. Ja, Lava. Ich hab nur eins gehabt, ja. Steve, so hast du unten schon was strippen, mein? Ich weiß. Jetzt gehen wir noch Dias suchen, oder? Ja. Oh, ohne X-Ray sing ich gar nicht so gut. <lacht> <lacht> Nein, man ohne äh, Optifine. Aber äh, Ding drin ist er jetzt. Der Pöle mit dem Creeper und Lapis. Ja, ja gleich. Nein, ja, ja auch nicht. Die Formel noch für Eisen. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Eisen. Okay. Das war nur eine kleine Lava-Höhle. Lavakübel habe ich sogar noch gar nicht. Ich auch nicht. Aber mit dem kann ich nicht so gut umgehen. Ich? Im Team nicht, na, besser. Du kämpft doch alleine, ja, Basti. Ich bin gerade in der Aufnahme. Da kommt eh gleich hoch, so wie ich ihn kenne. <lacht> das gibt es doch nicht ey, keine Dias ist in der dritten Folge. Ich finde es schon gut, Weil dass wir verzaubert sind. User Basti, wir sind gerade mitten in der Aufnahme. User left Das <lacht> <lacht> <That's> ist <more> optimal. <lacht> Perfekt geregelt. Hm. Dias, Dias, Dias! Nice. Oh, sogar gute Quelle, Steve. Acht Stück glaube ich. Ein Zombie. Steve, was machen wir mit acht Dias, die was ich nicht aufklauen kann? Kannst du eine Brust machen? Hast du meinen Bot 1 Brust? Steve? Nein, ja. Könntest du mir geben, ja, aber nicht immer drin. Ich habe haben gehört, noch also ein keine Ahnung wo. Oh da. Was? Ich hab ein noch einen Mini-Zombie. Jetzt haben oh, wir diesen Arm. Der so hat irgendjemand gestrippt, meint. Wo ich bin. Kann sein, dass ich war? Hier ist auch noch ein Crafting-Table. Kann sein, dass ich war? Hast du stehen gelassen? Na, ich war eigentlich drei Stück, an von dir und zwei von mir. Ja, hier steht nämlich noch einer. Ja, das ist unser Durchgriff. Auf in die andere Richtung. Warum verklicke ich mich gerade? Weiß ich nicht. Ich mach mir äh, Brust, gell? Mann. Na, warum mache ich die Protection drauf, Steve? Oh, bist du behindert? Ich hab mich verklickt. Ja, wie verklickt. Super, Alex? Und warum ist der Body hart bei mir verlaust Zombies? Weiß ich nicht. Ja. Ich brauche Eisen. Das sind alle schon Fäden? Hier. Steve, für verballert schon so viel Iron Picke. Ist nicht normal. Steve sollen wir uns zum Schluss treffen oder wie machen wir das? Nö, brauchen wir nicht. Okay. Oder? Ich glaub nicht, ne? Hat den Server betreten. Hm, lassen wir doch. Ias und lava. Nein, noch. Ja, Lore. Die von oben Kies Steve, bei mir ist links neben mir ein Loch mit Lava, wo der Dia vielleicht eingefahren ist, oder vielleicht habe ich ihn aufgenommen. So solange du, du nicht in die Lava gefallen, ist ja alles gut. Ja, übrigens nicht, ich, ich hoffe nicht, dass sie da in der nächsten Folge drinnen spawnen. <lacht> gut, Leute, das war's mit der dritten Folge. Haut rein, ich habe keine gefunden, die das aber, Alex, dafür umso ja. Jo. Haut rein und ciao. Bye, bye.